Hallo alle wunderbaren auto da draußen und Willkommen zurück. Hey, mein Auto ist fertig! Äh, außerhalb von der Kamera, ihr habt es vielleicht in dem einen Short gesehen, äh, haben wir diese riesigen, großen Rostlöcher reparieren lassen, haben sie dann hier unten, äh, noch gescheit lackiert und dann den Seitenschweller wieder drauf gemacht und jetzt sieht sie wieder gut aus. Sie ist schon durch den TÜV gekommen, keine Sorgen. Und jetzt ist es endlich Zeit. Etwas, was ich schon monatelang machen wollte, ist absolut perfekt zu machen. Es gibt noch ein paar Details an dem Auto, die nicht ganz in Ordnung sind und die beheben wir heute. Also legen wir außen los, das ist nur eine Kleinigkeit und dann geht es in den Innenraum, weil da gibt es eine Menge zu tun. So, da haben wir zuallererst das, was mich außen am meisten stört, dass tatsächlich die blöden Embleme hier äh, total abgegriffen sind. Ich habe zwei neue Embleme besorgt, nehmen wir einen Schraubenzieher und hoffentlich können wir ohne Kratzen dann dieses Emblem runter machen und das neue drauf. Hoffentlich geht's. Oh, das ging schnell. Das ist das Einzige, was tatsächlich... Wo ist denn das? Das ist das Einzige, was tatsächlich neu drauf gemacht wird. Dann das Neue. Jetzt machen wir ein Unboxing-Video. Oh, das sind die Radkappen. Ups. Wait, Sekunde mal. Hier sind sie, äh, ja ich habe es falsch erwischt, ähm, ich, das war was vorher, da ich gezeigt habe, das waren die Radkappen, ich habe nämlich auch äh, schon überall neue Radkappen drauf gemacht, in dem Stil von dem neuen 2016er Logo tatsächlich, weil das ist was, was ich auch machen wollte, dass überall auf dem Auto das dieselbe Art von Logo drauf ist, äh, lustigerweise, wenn ich dann fertig bin, die da hinzumachen, zu machen, ist das einzige, das einzige Ort, wo noch ein altes Logo drauf ist, mein Schlüsselanhänger, aber den werde ich nicht auswechseln. Ja, dann, wie macht man denn die eigentlich drauf? Wow, das sieht sogar schon so aus, als ob da jemand mit einem Schraubenzieher reingegangen ist. Ich schwöre, ich war es nicht, aber ja, das sieht ziemlich angegriffen aus. Und jetzt kommt das neue Emblem drauf, das ist einfach eine Klebefläche, also abziehen und drauf machen. Fuck. Halleluja, sie läuft endlich! <lacht> Scheiße, ist ganz recht schief. <lacht> Nein! Ist nicht original! So, zurück zu unserem Alpha man hört ihn immer noch. Jetzt ist das Emblem endlich gerade drauf. Jetzt ist es schief. Was? Nee. Oh, du bist ein Arsch! <lacht> das ist push. Das ist Scheiße. Warum soll das überhaupt ein Loch? Warum ist da einfach ein fucking Loch mit dem Dreh? Ist bei Alpha. Ist das normal? Äh, ich glaube nicht. Es wird, also Rost wäre schon sehr seltsam, weil dann hätte Alpha es geschafft, dass eine Stelle rostet, die plastik ist. Ich glaube jetzt Fuck! Was ist diese fucking Strähne hier? Hat das, is das Schön mitgewackelt, wie du da sauber gemacht hast. Passt. Und schon wieder schief. Bullshit, das ist tief. <lacht> <lacht> Schaut's doch mal, wie viel besser das neue Logo aussieht. Oh, Halleluja. Und vor allem hinten, schau dir mal den Unterschied an. Oh. Oh, ich glaube, ich brauche eine Minute. Die alten Teppiche, vor allem die vorne, die sehen äh, ziemlich ausgeblechen, nicht mehr so gut aus, abgesehen von dem Dreck. Also habe ich neue besagt und jetzt hole ich endlich mal die Kiste. Woohoo! In dieser wunderschönen Kiste waren neben den Emblemen und dann um für die Seiten für vorne und hinten ist auch ein kompletter Satz, was fallen lassen, ein kompletter Satz Teppich hier vorne und hinten. Damit haben wir neue Teppiche. Jetzt stehen sie nicht mehr so blöd hoch und sie sehen ein bisschen frisch aus. Aber jetzt kommt der komplizierte Teil, nämlich fast den kompletten Innenraum mit irgendwelchen Aufklebern bekleben, die ich noch holen muss. Eine Sekunde. Ja. Das hier sind alle Aufkleber, die irgendwie in das Auto reinkommen. und Teilweise auch nicht ins Auto reinkommen, denn da ist sogar was für meinen Schlüssel mit dabei. Aber all diese Aufkleber werden vorne im Innenraum mit montiert, einer nach dem anderen. Beginnen wir. Das gefällt mir, das ist cool. Ja, wenn man da so hinschaut und man sieht da das einfach mehr und die Rennstreifen, das sieht gut aus. Ich glaube, da brauche ich auch das Trigolor hier außenrum nicht. Das wird gar nicht dazu passen, glaube ich. Ja, das ist hübsch. halt auch gut von den Farben her. Deswegen habe ich extra diese Version genommen mit dem Rot und dem Schwarz. Passt hier sehr gut zu dem äh, Schwarz mit dem roten Stitching überall. Äh, und meine, jede Seite ist auch auf das da abgestimmt, dass halt im selben Stil sind. Ah, du kommst perfekt. Schau, ja, ich hab's Lenkrad jetzt gemacht. Hey, okay? Ja. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Ist tatsächlich habe ich jetzt auch mehr Grip hier, Aha. weil das ist ja so ein. So ein ja, ja. Was ist das? Äh, äh, äh, äh. Ja, so ein Kunststoff halt. Ja. Also, es ist auch scheißegal, das dass da jetzt die, diese Bereiche drin sind, wo theoretisch was sein sollte. Ich denke, da wären die Fenster einfach hinten, wenn hinten nicht die Kurbeln wären. <lacht> ähm, ja, ich habe halt die armen Versionen, deswegen habe ich auch nur die weniger Knöpfe, äh, die ich deswegen auch nicht hinmache. Aber ja, ansonsten ist das hier im Auto eigentlich soweit fertig. Was das hier? Eine Sache habe ich tatsächlich noch vergessen, das hat noch nichts mit Aufklebern im Innenraum zu tun. Ich habe noch die hier gekauft. Das sind Aluminium-Einstiegsleisten, wo das Alfa Romeo äh, rausgefräst wurde. Die kommen hier hin, ja, werden einfach hier drauf draufgeklebt, ähm, sind genau ausgeschnitten eben aus der Form, wie sie hier unten drunter auch sind. Und äh, die werden tatsächlich nur hingeklebt und das ist auch kein Problem, dass sie ein bisschen hoch stehen, ich habe extra nachgeschaut. Äh, dann machen wir die noch hin und ich glaube dann sind wir fertig. Nein, kann sie nur um Stunden haben. Wir können es auch tauschen. Ja. <lacht> <lacht> Merkst du was? Mhm. Wir kommen wieder, wenn die Kleber runter sind. So, nach dem Sauber machen. Schau mal, wie perfekt die da reinpassen. Wie als wären sie genau dafür gemacht worden. Hält. Letztendlich muss ich sagen, bin ich trotz der kleinen Mankos sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Ich meine, vorher war es einfach ein ganz normales Interieur und jetzt hat es was ganz besonderes an sich. Äh, die Aufkleber selber werten das Auto für mich richtig auf. Sie passen auch zum Stil des Autos, wie es vorher war. Ich meine, ich hatte das Auto jetzt mittlerweile vor eineinhalb Jahren gekauft und jetzt ist es endlich genauso, wie ich es haben möchte. Also gut, jetzt kann ich mich um andere Sachen kümmern. Ah, fuck!